Hallo zusammen, ich bin Remo, arbeite beim Germagartenbau als Landschaftsgärtner im dritten Lehrjahr. Und ich nehme jetzt mit in meinen Arbeitsalltag Komm doch mit! Meine Tätigkeiten sind Pflanzenpflege, Verwundsteiligen, Platten pflegen, Mühlen und mit der Maschine arbeiten. Ich habe den Beruf gewählt, weil er sehr vielseitig ist und man sieht auch am Abend, was man gemacht hat, wenn man die Bausteine Ich gehe sehr gerne zu Gärten und Meer arbeiten. Wir haben ein sehr breites Arbeitsspektrum und das Team, das wir sind, ist grandios und die Lehrlinge sind sehr gut aufgehoben. Wenn du jetzt Landschaftsgärtner werden möchtest, musst du Freude an der Natur haben. Das Arbeiten mit der Maschine muss du Spass bereiten und du musst sicher wetterfest sein. Jetzt hast du einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Wenn es dir gefallen hat, bewerbe dich doch. Bis bald und tschüss.